Wir hatten gestern Weltfrauentag und alleine was die Frauen auf der Flucht mitmachen, das haben wir tagtäglich im Fernsehen jetzt gesehen, die letzten Wochen, das schockiert uns. Aber wenn, und ich dachte, der Krieg schockiert uns, aber mich schockiert im Moment als äh, Mitglied der Kinderkommission des Landtags und als Frauen- und Kindersprecherin der Freien Wähler Landtagsfraktion, mich entschuldigt, mich schockiert das noch viel mehr. Hier sind lauter Frauen und Kinder alleine auf der Flucht seit Tagen gewesen. Und... Äh, ich habe schon ein Problem. Sie kommen aus der Kälte und werden heute wieder bei uns in der Kälte willkommen geheißen. Hier heißt es zu handeln. Wir brauchen eine andere Willkommenskultur. Hier geht es vor allem um Frauen und Kinder. Diese Frauen sind emotional massiv noch belastet. Sie haben ihre Männer im Krieg zurückgelassen. Sie wissen nicht, ob sie sich jemals mhm. nochmal sehen. Und ich hoffe ich hoffe nicht, dass ich diese Bilder... in solche Improvisationen die nächsten Wochen und Monate wiederholen. Wir müssen ja, die Menschen in den Arm nehmen und nicht in der Kälte stehen lassen. Dankeschön.